Herzlich willkommen zu diesem neuen Video, heute mit einem Update zu Tesla anlässlich der neuen Quartalzahlen. Im ersten Quartal 2023 hat Tesla inklusive seiner Solar- und Akkusparte 23,3 Milliarden Dollar umgesetzt, das ist rund eine Milliarde Dollar weniger als im Quartal zuvor. Gegenüber dem Vorjahresquartal stieg der Gesamtumsatz um 24%. Das größte Umsatzwachstum auf Jahresbasis erzielte Tesla im Bereich Energy Generation and Storage mit über 140%. Die Bruttogewinnspanne für Autos fiel von 21% im vierten Quartal 2022 auf 16%. So sank auch der Gewinn signifikant von 3,6 Milliarden Dollar im vierten Quartal 2022 auf nun 2,5 Milliarden Dollar in den ersten drei Monaten des Jahres 2023. Gegenüber dem Vorjahresquartal sind es rund 24% weniger. Betrachtet man die Auslieferungsanzahl, so sieht es hier positiv aus. In den ersten drei Monaten konnte Tesla 17.597 Fahrzeuge mehr ausliefern als im Quartal zuvor, insgesamt 422.875 Autos. Die hohe Anzahl ausgelieferter und produzierter Autos sowie die soliden Umsatzzahlen bei gleichzeitig sinkendem Gewinn lässt sich vor allen Dingen auf die Preissenkungsstrategie von Tesla zurückbekommen. Führen diese mindert zwar kurzfristig den Gewinn und führt vermutlich zu der negativen Reaktion an der Börse, sollte aber in den richtigen Kontext eingeordnet werden. Denn bei steigenden Leitzinsen in vielen Ländern, allen voran natürlich den USA, sind die Finanzierungskosten bzw. die Autokredite nun deutlich teurer. Und zudem verdient Tesla ja sein Geld nicht allein durch den Verkauf der Autos, sondern ebenfalls durch die zahlreichen Services, die sie für den Betrieb des Autos anbieten. Im Gegensatz zu den traditionellen Fahrzeugherstellern, so laut Musk, verdient Tesla nach dem Verkauf der Fahrzeuge durch Stromtankstellen, Versicherung und äh, insbesondere durch Software weiterhin Dazu hohes Einnahmepotenzial sieht Musk in diesem Kontext auch beim autonomen Fahren. Die bestehenden Probleme, die Tesla hier noch hat, sollten innerhalb dieses Jahres gemäß Musk behoben werden. Und Auch wenn Musk bereits davon spricht, dass Tesla in einer so starken Position sei, dass sie Autos für Null Profit verkaufen und den Wertzuwachs in der Zukunft realisieren könnten, Bleibt es bei der Ausgangslage, der Mehrverkauf an Autos hat in Q1 nicht dazu gereicht um die Preissenkungen auszugleichen. Gleichwohl kann sich Tesla die Preissenkung leisten, Konkurrenten, welche versuchen im Preiskampf mitzuhalten, müssen in diesem Jahr gegebenenfalls mit Verlusten rechnen. sogar gab Ford bekannt, dass man mit der e autoflotte einen Verlust in Höhe von 3 Milliarden Euro erwarte. Hinsichtlich der Liquidität konnte Tesla ein gutes Ergebnis für Q1 verkünden. Trotz dem Gewinnrückgang konnte Tesla seine liquiden Mittel um 271 Millionen Dollar auf 22,4 Milliarden Dollar erhöhen. Unter anderem auch aufgrund des Free Cashflows in Höhe von 441 Millionen US-Dollar. Das waren soweit erstmal die wichtigsten Zahlen und Neuigkeiten zu Tesla. Für weitere Updates zu den verschiedenen Earning-Releases großer Aktienunternehmen abonniert diesen Kanal. In dem Sinne, macht's gut, bleibt gesund und ciao!